Wahrscheinlich habt ihr es letzte Woche bereits mitbekommen, das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, hat bereits letzte Woche das größte Projekt zum Grundeinkommen in Deutschland gestartet. Das Pilotprojekt Grundeinkommen soll zeigen, wie sich unser Leben mit dem Grundeinkommen tatsächlich verändert. Dabei werden mindestens 120 Menschen ausgewählt, die dann innerhalb von drei Jahren jeden Monat 1200 Euro erhalten. Die glücklichen Auserwählten dürfen dann natürlich mit dem Geld tun und lassen, was sie möchten. Es wird vermutlich Arbeitslose treffen, die dann das Geld ausgeben können, wie sie möchten. Es wird wahrscheinlich Menschen treffen, die ja arbeiten gehen, gut Geld verdienen und dann eben trotzdem diese 1200 Euro extra erhalten. Und dann wird man anhand von Befragungen, Online-Befragungen, Fragebögen, Interviews sehen, was hat sich tatsächlich in dem Leben dieser Menschen verändert. Werden diese Menschen dann alle tatsächlich keinen Bock mehr haben zu arbeiten, wie das viele Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens befürchten? Oder wird sich da etwas ganz anderes zeigen? Wird sich da vielleicht zeigen, dass Menschen mutiger und aufgeschlossener sein können, wenn sie dieses bedingungslose Grundeinkommen erhalten? Obwohl ich, wie ihr wisst, wenn ihr meine Videos verfolgt, ein großer Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens bin, habe ich natürlich auch gewisse Befürchtungen, was dieses Projekt angeht und natürlich auch Hoffnungen. Und die möchte ich gerne heute in diesem Video mit euch teilen. Eines meiner größten Bedenken ist tatsächlich die sehr geringe Teilnehmeranzahl. 120 Menschen ungefähr sollen dieses bedingungslose Grundeinkommen erhalten. Natürlich kann jetzt immer noch bis, glaube ich, Mitte November gespendet werden, damit mehr Grundeinkommen zusammenkommen und mehr Menschen davon profitieren und natürlich mehr Menschen, mehr Lebenssituationen analysiert werden können. Aber diese Zahl ist doch sehr niedrig und gerade Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens könnten dann sagen, gerade wenn es positiv ausfällt, ja, guckt euch das doch mal an, das sind ja nur 120 Leute oder ein paar mehr, gewesen. Das kann doch nicht repräsentativ sein für ganz Deutschland. Ich habe also so ein bisschen die Befürchtung, dass das Ganze schlecht geredet werden könnte oder auch zu positiv gesehen werden könnte von den Befürwortern des Grundeinkommens. Eine weitere Befürchtung, die ich habe, ist, dass wir in den drei Jahren nicht viel über die Situation der Menschen erfahren, dass vielleicht intern natürlich ähm, Fragebögen ausgewertet werden, Interviews gemacht werden, aber wir nicht wirklich mitbekommen, was in diesen drei Jahren passiert. Gut, das Interesse war da an diesem Pilotprojekt, gleich am ersten Tag war es überall in den Nachrichten. Aber schon am nächsten Tag war es komplett verschwunden. Und da frage ich mich natürlich, wie kann man dieses Interesse dann aufrechterhalten? Und am besten wäre das meiner Meinung nach, wenn man tatsächlich diese Menschen irgendwie begleiten würde in diesen drei Jahren. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das am Ende aussehen wird, aber wie gesagt, ein bisschen ist meine Befürchtung, dass sich das jetzt irgendwie drei Jahre lang hinzieht. Nur diejenigen, dieser Kern, der tatsächlich daran interessiert ist, wird das mitverfolgen. Aber was ist mit dem großen Rest? Da bin ich mir wirklich sehr unsicher, was da genau passiert und inwiefern wir tatsächlich da Einblicke erhalten können in die Veränderungen bei diesen Menschen. Tja, und dann habe ich eigentlich noch ein ganz großes oder das größte Bedenken. Das ist tatsächlich, egal wie positiv, sage ich jetzt mal, dieses Projekt ausgeht, auch wenn es ja nochmal zeigt, die Menschen trauen sich mehr, die Menschen wagen etwas Neues, die Menschen haben keine Existenzangst mehr, die Menschen fühlen sich sicherer. Selbst wenn das erneut nach ganz vielen anderen Versuchen ja schon wieder rauskommt, habe ich die Befürchtung, dass es die Politik nicht besonders interessieren wird. Gerade wenn wir uns die Politik des Stillstands der letzten 20 Jahre anschauen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeiner sagt oder ja die große Menge, die regierenden Parteien tatsächlich sagen, wow, super Idee, nach dem Pilotprojekt, da müssen wir das starten, da müssen wir das umsetzen. Es gibt so viele Dinge, so viele Versprechen, die diese Regierung, die diese große Koalition gemacht hat in den letzten 10, 20 Jahren, die sie nicht eingehalten haben, Dinge, die sie nicht umgesetzt haben, obwohl sie im Vergleich zu diesem großen Projekt popelig sind, wenn ich das so sagen darf. Ähm, ja, ich... ich, ich Befürchte, dass das nicht viel bringen wird am Ende und die Politik sagen wird, nee, machen wir nicht. Denn wie funktioniert denn überhaupt Machterhalt? Ganz einfach, indem man nichts verändert. Und genau das haben wir doch im Prinzip die letzten 20, 30 Jahre gesehen. Wenn man nichts verändert, erhält man Macht und Geld. Jede kleine Veränderung kostet irgendwo irgendjemanden Macht und Geld. Und genau das kann man ja im Prinzip nicht wollen, gerade wenn man wiedergewählt wird. Und da habe ich halt wirklich die Befürchtung, nochmal, wie gesagt, egal wie gut die Ergebnisse ausgehen, die Politik wird das wahrscheinlich sehr wenig interessieren. Tja, und jetzt genug der negativen Gedanken. Jetzt mal zu den positiven Gedanken, ja, den Möglichkeiten, die dieses Projekt bietet. Ich denke mir... Der Start war schon super. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen das aufnehmen werden, dass auch so viele ja, Sender das aufnehmen werden, dass so viele Nachrichtenagenturen das aufnehmen werden und überall tatsächlich darüber berichtet wird, dass dieses große Pilotprojekt gestartet ist. Und genau das brauchen wir jetzt. Wir brauchen mehr Präsenz überall in ganz Deutschland, damit die Leute mitbekommen, okay, da sind ganz viele Menschen dahinter, die sich dafür einsetzen, die haben eine Idee, die haben ja einen Glauben an dieses Projekt und haben natürlich schon ähm, Erfahrungen gesammelt über andere Projekte und Versuche und wissen jetzt, okay, da steckt was dahinter, das hat Substanz, da kann man bestimmt noch mehr damit anfangen und um noch mehr Menschen diesen Zugang dazu zu ermöglichen, möchte man tatsächlich jetzt eine große Studie im Prinzip durchführen im eigenen Land, um zeigen zu können, hey, da bewegt sich tatsächlich was. Und genau diese Aufmerksamkeit, die würde ich mir wirklich wünschen für die gesamte Zeit des Projekts. Also, dass wirklich von Anfang bis Ende die Leute da begleitet werden, die dieses Geld erhalten. Dass man uns auch zeigt, was da passiert ist. Es wäre super, wenn da irgendwie jemand dabei wäre, der vielleicht auch YouTube-Videos tatsächlich erstellen würde, so privat und sagen würde, okay, heute ist das passiert und das ist passiert und das hat mich bewegt und das hat mich verändert jetzt mit dem Geld oder das, das habe ich jetzt verändert mit dem Geld. Das würde ich gerne sehen, das würde ich wirklich gerne quasi live sehen, was dieses Geld, was diese Sicherheit, die es am Ende ist, mit einem Menschen macht. Und diese Aufmerksamkeit, die soll ja der großen Masse zeigen, dass es hier nicht darum geht, keinen Bock mehr auf Arbeit zu haben, nicht mehr arbeiten gehen zu wollen, sondern dass man sich Gedanken macht, wie sich die Arbeitswelt verändern wird in Zukunft und wie man diesen Veränderungen am besten entgegentreten kann. Und das ist auch meine andere Hoffnung, dass wir dann wirklich handfeste Ergebnisse bekommen, dass wir wirklich ja am lebenden Objekt sehen können, wie sich ein Mensch durch dieses bedingungslose Grundeinkommen, ein Menschenleben, wie es sich positiv verändern kann. Und ich bin dann gespannt, ja, was, was dann andere dazu sagen, die sich damit noch nicht so sehr beschäftigt haben, wenn sie sehen, wow, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, gerade jetzt zu dieser Krisenzeit, ähm, hat man einfach keine Existenzangst mehr, weil dann für Miete und Essen und so weiter ja bereits gesorgt ist. Wie ihr sehen könnt, setzt sich da natürlich sehr viel Hoffnung in dieses Projekt. Ich finde es ein bisschen schade, dass es eben so lange dauert, aber natürlich müssen bestimmte Projekte oder Versuche oder Studien eine gewisse Zeit dauern, damit sie belastbar sind, logisch. Aber ein bisschen schade ist es auch, dass wir ja schon so viele Projekte und Forschungen und Untersuchungen weltweit zu diesem bedingungslosen Grundeinkommen hatten beziehungsweise zum Grundeinkommen an sich und es immer positiv ausgefallen ist äh, und nie jemand gesagt hat oder die wenigsten gesagt haben, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Arbeit. Meistens hat sich das, ähm, ja, die Gesundheit der Menschen verbessert, ähm, die Neugier der Menschen, der Mut der Menschen hat sich gebessert. Außerdem bin ich gespannt, was sich politisch in diesen drei Jahren verändert und ich bin gespannt auf die Studien, die danach kommen, denn es heißt ja, Danach möchte man schauen, wie dieses ganze Projekt, ja, wie das Grundankommen an sich finanziert werden kann für das gesamte Land. Ihr seht, ich bin wahnsinnig gespannt und ich bin natürlich aufgeregt und möchte wissen, was dabei rumkommt und möchte auch wissen, ob ich daran teilnehmen darf. Natürlich habe ich mich auch beworben, aber bei über 1,7 Millionen Menschen, die sich daran äh, ja, beworben haben, dafür beworben haben, ähm, rechne ich mir meine Chancen natürlich sehr gering aus. Interessant wäre es trotzdem, das testen zu dürfen. Und jetzt seid ihr dran. Ich bin gespannt, habt ihr euch schon angemeldet zu diesem Projekt? Habt ihr davon überhaupt noch nichts gehört und seid jetzt vielleicht äh, interessiert daran teilzunehmen? Was sagt ihr generell zum bedingungslosen Grundeinkommen? Ist das eine Idee für die Zukunft oder nicht? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Postet sie gerne unter das Video und wie immer können wir dann alle gemeinsam diskutieren. Wie immer vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund und vor allem bleibt vernünftig.